Fahren schon mal in die ich hoffe da gibt es irgendwie eine bessere Mod als okay, Bist du umgefallen oder was? Mann. Nö. Ich bin, nicht nicht nicht. <lacht> ich bin nicht umgefallen. Ich bin ja nicht umgefallen. Ich sehe es ja okay. Lass erst nicht umgefallen. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich bin nicht umgefallen. Wie er sich gerade einfach weg teleportet in dem Moment. Ganz wild. Einfach hinter mir. manchmal muss Kommt dann der Da oder Platz was? Da. Ist auch, ja. Hi. Moin. Kommst du, Shiudi? Ich bin schon mal angefahren. Ja, nur einen ja. Einzelanhänger hat. Ja, ne? Och, dick. Aber das war ein wilder Leck. Das war ein sehr wilder Leck. <lacht> er ist drauf reingefallen. Was zur Hölle? Was ist mit Juli passiert? Ich weiß. Das ist tatsächlich mal gerechtigter Frage. Ich wollte ihn, ihn, aber, dafür, ich da, wollte ihn aber dann war er auf einmal tot. Das ist eine sehr berechtigte Frage, was hier passiert ist. <lacht> Niemand von beiden hat einfach eingezogen. Ich bin einfach abgehoben. Ich hab nicht auf ihn eingezogen. Die Kunde, ich mach kurz mit. F5. Mikro. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Oh, was macht dick ihr, die Dickmenschen? Ich bin auf die andere Seite rübergezogen, nicht auf dich. Was war das? Also, das ist einmal die komplette Straße blockiert. Oh, da ist eine unsichtbare Wand, sonst wäre ich vorbeigekommen. Oh. Schade. Ich könnte an sich weiterfahren, aber ich lag ja mal lieber doch den Spielstand. Das wird zu viel Schaden. Und ich, an ich bin auch zu viel Rot im Auto. Ich bin, ich bin ohne wirklich Damage. Ja, du, ist sechs Minuten. Hast, du hast auch keine Scheiße gemacht im Gegensatz zu Schioli. Ja. Ich, ich, ich bin auf die andere Seite der Straße Nein, du, hast, du bist in mich reingezogen. Das hast du gemacht. Ich hab nicht auf mich reingefallen. Ich bin ja, die ich darf auf Oh der Aufnahme. Moin, mein Lieber, wie geht's? Moin, wie geht's da oben? Ich da Du du fliegst gerade mit deinem hinteren Teil des Aufliegers leicht in die Luft. Ich hab grad ja, 6% durch. Ja, ich ich hab gerade 6% durch einen. gerade wie ein extrem betrunkener Fahrer aus. Ja, ganz weh. Okay, ich hab dich an dir das vorbeigebracht. Kann ja geschehen. Äh, ich hab durch ein einziges Schild 6% Reißlein. Damage ey, bekommen. Geister, geister. Das passt schon. Da war ein Schild. Ja, jetzt nicht mehr. Ich Ja. Ich hab. Oh, ey, hallo. Alter, also ich Hallo! Ha ich hab 100%. <lacht> ich... ich hab jetzt... Ich habe jetzt seit der um 15% auf dem LKW bekommen. Von 15%, die ich hatte. Weil er nicht auf mich gewartet hat. Also das... da hast du mich gerade weggecrasht. Ich flieg wieder durch die Luft. Ah, deshalb fliegst du bei mir auf der Karte so oh, weird. Nicht. Da oben bin ich. Also ich, ich würde jetzt ja lachen. Ich hätte ultra <lacht> gelacht. Ich habe es nämlich gesehen, wie ein Meteorit <lacht> eingeschlagen ist. Aber ich kann leider Bitte nicht. Bitte sag mit was mir was Aufnahme. Ist hab eine Aufnahme. Ich <lacht> habe eine Aufnahme. Ja, danke. Ich habe eine Aufnahme. <lacht> Ich habe keinen Prozent Schaden bekommen. <lacht> Scheiße, ich bin zu weit gefahren. <lacht> Ganz Was willst du denn da? Ja, kann meine Aufträge abgeben. Du hast ihn nicht Und abgegeben. Hab... Ja, da ist doch die Nachigung. Ja, blockier mal. <lacht> ich ja auch ein Leben gehabt. <lacht> <Nee, Leute. lacht> die Leute. Die Dickmenschen. Jetzt geh weg sofort! <lacht> Ey! Ganz blöde Sache. Mein Rocky unterstützt mich nicht. Och Leute, jetzt ehrlich mal. <lacht> also, ich muss sagen, ein Aufflieger ist mit meinem Ich kann nicht vorfahren, Rocky steht vor mir. Das Und ist eine da Jetzt kommt der Nokia Sound. Ich bin nicht so hübsch. Was <lacht> seid Ein Logo. Ach so, dieser Schranke. Das ist eine Schranke. Schranke am Dorfeingang. Schade. Ja, 47%. Schade. Ah, ja, was, was, Schade. was sind das hier für unsichtbare Mauern? Seid, ist das ernsthaft sind das ernsthaft nur eine Tanke und eine Firma? Es sieht danach aus. Ja. Pass auf, bei dieser Firma wird die besten Aufträge der Welt geben. Kannst du mal eben schauen, ähm, oh, what? Ein die wie der Controller in die passiert? Was ist da was in gerade passiert? Bist du gerade zurück? Hast du dich zurückgesetzt, Shiori? Ja. Ja, ich war in dem Moment, bin ich da gerade lang gefahren. 100%, das ist wild. Ja, wir sind anscheinend direkt in mir gespawnt. Ja, würde ich jetzt auch behaupten, ja? Ja. <lacht> ich hab's auch gesagt. Scheiß drauf denk fest. Alles klar. Ja, wir haben es innehmen. Oh nein, mehr. pass auf, da ist die Polisi. Oh die Polizei? Ja, das steht auf dem Auto drauf. Nur zwei Tonnen mehr haben. Ja. Ich wusste doch, dass was passiert. Wie habe ich denn da 43% gekriegt? So verdient. Also so, so verdient. Also so wie du da gerade geflogen bist, finde ich es eigentlich ein bisschen wenig, Sean. Ne, es ist ich auch, auch so verdient. verdient. Was ist da verdient, Junge? Ja, dass du mich weggecrashed hast. Ach, <lacht> Ach Leute, wir, wir sind 1 Kilometer erst gefahren. Es regnet. Ein Kilometer zu viel. Es, es regnet. regnet. Oh nö, bei mir ist es noch trocken. Wann nehmen wir denn einen Tier? Ihr du musst einfach mal früher bremsen, so wie ich. Soll ich hier dir gleich den Garaus machen? Was machst du denn? Scheiß. Um, <lacht> Scheiße! Ich <lacht> glaub, deine Elke, das ist er auch doch, Ja, soweit musst du jetzt auch nicht rüber machen, dass du mich reinfährst. Okay, muss das. das. Scheiß, drauf, ich woanders rum. Komm, go fight. Scheiß, da kommt ein Auto! Yes. Da kommt ein oh, Vorwurf, oh, ich hab 100 oh, ich fährt ein. also halt einfach normal zu fahren. Erster hat in Tampere, du Idiot. Bei Julian können wir jetzt zusammenfahren. Mann, du. Ach, nein, hast... Ich bin doch nur. Ich bin noch bei Rocky. Ja, einfach einen Meter vor Tampere das, ne? in ein Auto fährt. Oh hier. Oh, da fährt ein Zug! Oh, ein Zug, wo? Wo ist ein Zug? Direkt bei der Firma. Ich komm, ich komm. Äh, bestellt euch auf die Gleise, dass er erwartet. Ja, ne, ist schon zu spät. Oh, oh nee. Oh. Alter, ist fährt er jetzt schon wieder ein Zug lang? Wo? Zug. Schu äh, Alter, Zug. die Schranke die, die geht schon wieder runter. Die ist doch erst von einer Minute runtergegangen. Wir äh, fährt einen Zug lang. Ja, schon ja. gesagt. Die Kerl war an der Stelle. Oh nee. Eine Sekunde später und ich wäre jetzt auf die Zu über die über die Schranke geschafft. Nein. Die Schranke, es ist halt wie viele Züge fahren hier also. Ich hatte neulich in Corsica beziehungsweise gestern Also, ich, Corsica, 1000 Züge. also ich bin oh. da wo du gerade bist in <lacht> Latium. Da hab ich, bin ich direkt losgefahren als der Zug weg war. Ich bin direkt weitergefahren und jetzt bin ich hier hinten wieder direkt bei einer Schranke. Hallo. Ist jetzt nicht der. das Problem muss ich sagen. Also für Trainspotter ist das cool. Also hier fährt echt ein Zug, jeder, hier fährt Zug jede Minute lang. Ich sollte mal warten, wann da der nächste Zug kommt. Also hier, kommt ja, halt, ja. hier kommt halt echt jede Minute ein, ein Zug. Ja wirklich. Du bist doof. Du bist doof. <lacht> Leute, die Lüge nicht mögen, haten auch den Held der Steine. Die kann man nicht halten. In He Inhaber Thomas Panke. Der gute Thomas Panke, was für eine Legende. Ja. Mit seinem, mit seinem Legoladen im Herzen von Europa. An einem wunderschönen Tag. Nein, an einem fantastischen Tag. Oder an einem fantastischen Tag. <lacht> <lacht> Ich bin der Held der Steine aus Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht Jedes habe. Jedes Mal, wenn er die macht, denke ich mir so, wann hört die Begrüßung auf? Oh, tschüss, tschüss, tschüss. Jo, oh, oh, oh, oh. Hallo, ich wollte rausfahren, dick ich hab, ich, ich hab ja, ich hab du dick Ich habe 40% gekriegt. Ich habe 100% verdient. Ich wollte da reinfahren. Sorry, ich muss revidieren, ich hab 7. Obwohl das? Ich lass mal... Damit in Zukunft... Der ...delatium des Steam-Engine. Nicht mehr delatium des Steam-Engine, sondern... Dieselock des Steam-Engine. Ja, was war das? Ja, ich war hier gerade. Bist du einfach nicht reingefahren? Der Junge, halt Kreis, Wie Junge, falsch rum im Kreisverkehr. Wie falsch rum im Kreisverkehr? Leute, ich hab, ich hab die beste Idee, die als jemand hatte. Wenn das so funktioniert, wie ich glaube, dann könnte es ultra geil werden. Und zwar, wir setzen uns einen Respawn-Punkt auf den Gleisen. Und wenn der Zug da durchfährt, dann setzen wir uns da rein und gucken, was passiert. Nee, doch, oder? Bleibt da stehen? Ich glaube schon. Ja. Der hat auch keine Scheiben vorne. Oder wohl doch sieht nur so ein bisschen so weiß aus. Also ich fahre jetzt weg. Wir fahren jetzt beide weg. Ich habe jetzt ein äh, Punkt. Ich würde jetzt mal interessieren, kommt hier jetzt gleich ein anderes hinterher? Soll ich die Beine machen, oder wie? Jetzt sind warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte! Machst du hier nicht <lacht> <lacht> Ja gut, also das hat jetzt auch gebracht. Mach. Was? Mach. Oh. Hunger. Dick. Ich war ein bisschen zu langsam. Okay. Du bist... Was gerade passiert, du bist in bist in die... Du bist in die... die Schöne ähm, <lacht> Walla! Was ist passiert, Leute? Du bist in die Dings gespawnt von denen. In die In allerletzten Waggon. Ja, nicht letzter, Ach, ziemlich schwach. Schade. Ja, ich ja gut, das, das schaffen wir besser. Das schaffen wir besser. Ja. Wow. Wow. Es sah schon wild aus, aber ich glaube, das geht noch besser, mein Gott. Ich glaube auch. Jetzt stehe ich, ich stehe, okay. Wo stehe ich gerade? Ja, bei mir liegst du auf, liegst du auf der Seite. Ich weiß, aber ich weiß nicht warum. Oh. Hm. Schon, wir haben es ja gesehen. Kann es sein, dass du dick bist? Ja. Dick, dicker Delatium. Nee, dick, dicker am dicksten Delatium Schioli. Nee. Wir haben echt den Zugverkehr eingestellt. Was? Was soll gemacht? Gut. Ich bin, ähm, ich kann das nicht. Ich kann das nicht ganz erklären. Okay, zeige, zeig, zeig mir dein Bildschirm. Ich kann dir nichts zeigen. Sonst ist die Aufnahme weg. Oh, Aber okay. ich bin ein Beyblade. Was? Ein Beyblade im Nichts. Das okay. hört sich gut an. Okay, ich sehe dich immer <lacht> mal wieder auf. Du bist gerade irgendwo Karte hingeflogen. Auf die. Kommen. Du fliegst gerade durch Finnland. Du bist gleich unter Nantali. Oh, ich sehe es auf der Map. Oh. Du fliegst durchs Meer. <lacht> Meer. Du, du, du ja. ja. <lacht> so kannst auch mal die Reisekosten sparen. Ich habe nur die Reisekosten. Ich die Reisekosten. Ich mit einer hohen Geschwindigkeit. Ach du, da kam mal bei mir damals. <lacht> Ich war ein Tampere, du in jetzt bin ich. ich. Ausziehen. Ausziehen. Ausziehen. Ausziehen. Jetzt bewegst du dich nicht mehr so schnell. Du bist gerade extrem slow. Ich dafür, dass ich immer konstant von 600 auf 0 und dann wieder auf 600 beschleunige. mein flug oh. äh, lustigerweise wenn ich die kamera von oben nehme dann sehe ich auf einmal die die die, die gleisen gleise ja aber nur War dann mehr. nur dann er kommt noch mal runter <lacht> <lacht> so rocky wir kommen wir gucken dann morgen noch mal vorbei ob du noch da bist <lacht> oh, dieses... Oh, die Physik ist einfach genial. Ich Hoffe der stand ist davor. Jetzt <lacht> jetzt yes, yes, gerade ein Bus um die Ecke geslidet, Das ist komplett umgeslidet und dann einfach weitergefahren. Ah, ich habe gerade Ich habe gerade Spiel schon geladen, der während des Bugs passiert ist und ich bin einfach im Nichts. Wo bist du? Ich bin einfach im Nichts. Ah, du bist jetzt wieder immer noch über mehr nebenan. Ich dem bin einfach im ich, jetzt... ich bin einfach im Nichts. Ah, das habe ich neulich auch nicht einfach nicht weggegeben, bin. Und mit 800 hat h Hader umgeflogen, bin im nicht Das Problem ist, ich würde halt ziemlich gerne einen Safe machen. Dann laden wir einfach früheren Safe, ne? Das Problem ist, ich muss anhalten, damit ähm, das passiert. Stimmt. Jetzt werde ich immer schneller. Ja, das hatte ich damals auch. Oh, jetzt bin ich über 1200 Kilometer schnell. Ja, wild. Naja, Rekord. ich Alter, hab das... damals einen ne Oh mein Gott, das wird's noch schlimmer. Weißt du noch, das Video... Was? Ich speichere das mal ab. Wilder Bug. Im nicht. Bugs sind immer wild. Warum? Ich überfahre gerade ein Auto. Ja, das muss so. Einfall. Ja, dann wird es vielleicht wieder geladen. Ja. <lacht> das mhm. äh, das, das freut Ich Anzahl an Zügen, die hier langfahren können. Oh, nö, ich habe aus Versehen einen falschen Safe geladen. Und jetzt komme ich nicht ins oh. Ja, warte, ich muss warten, bis mein LKW wieder auf irgendwie 1000 beschleunigt. <lacht> dann, kann nämlich, ja. dann kann ich nämlich. Dann kann ich bin ich nämlich wieder so schnell, dass ich wieder langsam genug bin, um ins Mini zu kommen oder sowas. Was ist? <lacht> was eigentlich mit dir passiert war? Was, was war das Ende der Geschichte? Nichts. Ich, nicht. ich, ich habe mich einfach, ja. Einfach nichts. Ich bin im Nichts. Warum warst du weg? <lacht> ich war auf Toilette. Nee. Das glaube ich jetzt aber nicht. Du glaubst halt nicht. Soll ich dir erzählen, wie ich auf Toilette war? Musste nicht. Muss nicht sein. Das ist nämlich ziemlich schwierig mit dem Teil. Ja, das war bei mir. Ich finde das Vorschaubild Vorschau halt auch echt wunderschön. Das macht mich echt glücklich. Ich Vorschaubild. Leute, Ach, ich mal auf der Stadt raus. Auch ihr hängt über Meer fest, du Genie. Ja, Spiel, ähm, dann wenn, halt man, du hast, der wenn, wenn man keinen Autosave Auto macht, sondern einen manuellen Save, dann kriegt man immer ein Forscherbild für den Save. Da bin ich im Nichts in dem, in dem Forscherbild. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber ist das ein Grund Züge zu hassen? Ah, Ich finde das ist eine gute Sache. Das, stimmt nicht. das sollte man finanziell unterstützen. Absolut. Ja, dann lass einen Auftrag machen. Du bist dick. Weil du nicht abkürzen darfst. Ich weiß das Ding nicht. Ja, <lacht> gar nicht. Hast du gut gemacht. Könnt ihr alles Ding -Ding. Schön Ich fahre da mal weiter. So, ciao, ciao. Hoffentlich kann man nie wieder rüber wechseln. Dann habe ich nie wieder Probleme mit euch. Ah, dein Problem halt nur, dass wir es gerade geschafft haben. Nice. Jetzt, habt ihr das Boah, jetzt beginnt die Aufruhrjagd. Weil ich krass bin. Jetzt also bekommt ihr niemals hin, mich wieder aufzuholen. Was soll das denn jetzt heißen? Was schlägt es? Nee, du. Nö, nee, ihr. Okay, zum ersten Mal in unserem Leben arbeiten wir jetzt zusammen und schießen uns nicht gegeneinander. Ja. True. Cool. Denkt aber auch nur ihr, dass ihr euch nicht abschließt. Du mensch sollst mal anhalten. Nö. Oh. Okay, du weißt doch, er wartet immer. Das hat er doch vorhin so schön gesagt. Ich warte immer. Ja, anscheinend ja nicht. Jo, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das... Ist halt einfach zu no. Was? Wir haben... Wir haben die ganze Zeit mit dir zugeboten, du Dickmensch. ja verdient. Wo stehe ich eigentlich? Ah, okay, okay, auf jeden Fall hinter uns. Auf weniger, weniger als einer Minute gedacht. Tschüssi. Leute, könnt ihr mal auf mich warten? Nee, vergiss es. Vergiss es. Oh, wir weiter. Ey, das ist jetzt aber schon gemein. Du bist, doch, du bist noch nicht mal wirklich groß weg von uns. Wir sind sogar noch weniger weg als du von uns gerade. Okay, dann können wir doch gegeneinander fahren. Leute, wartet mal bitte. Nee, nee, nee. Bitte. Du hast bei. Ich hab immer auf euch gewartet. Weil du hast gerade bei einem größeren Abstand nicht auf uns gewartet. Leute, bitte. Nee. Dann gebe ich euch auch Geld. Karma. Dann schenke ich euch nichts. Nee. Nehmt ihr es ab? Nicht sehr überzeugend. Ich schenke euch mein meine Anwesenheit. Das ist jetzt auch nicht so meine nicht Anwesenheit. produziert. Nee, ja sowieso da. Ja. Not worth it. Aber ich bin nicht dick, ich bin ja nicht gemacht. Oh, oh Scheiße, da muss ich ja abbiegen. Ich frage mich da, also nicht, da, komm, Ich war ja einfach die, die Auto ja damage. Jetzt häng ich. Oh, jetzt steck ich hier fest. Leute, wartet mal auf mich. Nein. Oder doch, hier ist unsere Hand super. Leute, wartet mal auf mich. Ich dir helfen raffi. Danke, ich bin frei! Ein Hund. Ich hab nicht mal, ich hab nicht mal Damage bekommen. Achso, Damage Ein bekommen. Nee. Ich hab 1% Spawn Damage gekriegt. Aber also hatte schon 33%. Ah, das, das klingt das eigentlich worth it. Das war es auf jeden Fall Zu Rocky, zu Rocky, sag ich nicht doch. Vor allem, damit er weg in die Latium kommt. Und vor allem <lacht> wärst du nicht vorbeigekommen sonst. Ah, das auch, aber das überspringen wir einfach also mal. Ich ja. bin, ich, Oh mein Gott. Blau? Aua. Wolltest du das gerade sagen, dass du angeblich schlau wärst? Warum fährt mir dieser dumme Bus einfach in die Seite? Das ist ja fast so, als hätte ich einfach die falsche Fahrtrichtung. So. Wow, wilde Schranken, die nicht mal unten sind. Ja, Visa ist halt schon echt sehr traurig. Ein Student aus Upsala oh, Ein nein. Student aus Upsala lalalalalala la, la, la, la. Dein Musikgeschmack muss noch mal unterhalten. Ey, jetzt lass doch mal den hey. Einstudent das Upsala in Ruhe. Der hat mir Konto überzogen. Ich glaube, ich nehme meinen einen Kredit auf. So Rocky, wenn du das Lied nicht mit drin lässt, bin ich schon enttäuscht. Äh, ich habe keinen okay. Bock auf Copyright. Spotify wird während der Audioübertragung okay. pausiert. Hä? Der hat sich mir einfach gestoppt. Wild. Er war auch ein Satz von dem Lied. <lacht> <lacht> Habt ihr es gehört? Ja. Leider. <lacht> Und was sagt ihr zu einem Student aus Uppsala? Furchtbar. Ja. Im Übrigen, ich habe in den Lyrics gerade gesehen, da wurde einmal statt Student sudent geschrieben. Was passiert. Ja, sehr, sehr krasse Arbeit.